Wieder rein, die weil die einfach sich denken. Richtig auf ja. den Zorn. Ah, ne, die ey. startet, die startet da. Die denken sich, boah, endlich spielt mal jemand Castle. Geil. Ja, los, <lacht> ey. Ich bin schwitze. Ja, okay, okay. Ne, müssen wir jetzt. Warte mal. Ja, wenn sie spielen. Spiel Scheinbar nur drei Server, dann. Nee. Ich das, ich. Oh mein Gott. Alle in fünf. <lacht> ja, ich starte. Was war das denn? <lacht> Bitte, wenn jetzt wieder irgendein random Typ reinkommt, dann dreh ich am mal. So nee, das ist so nee, Schein, oder? Ne, ne, <lacht> Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Minecraft Castles mit fünf weiteren YouTubern auf Timolia. Die Teams sind random und ja, viel Spaß. Amk jetzt wird rasiert, habe ich gehört. Ja yep. Klaro. Oh, das ist die geile Map. Ey, ich hole mir am besten das Ufo in der Mitte direkt mal. Jo, mach das. Mach das mal, mach dich. mal. Wenn wir den Mittelturm haben, sind wir halt am... Oh, hier sind Kisten, Boden. ja. Wir ja, haben das geile Mitte Ding. Ja, wir bauen ein <lacht> Ufo. Ja, das sieht aber schon geil aus. Schon. Irgendwie. Ja, das dauert noch ein bisschen. Und deshalb, äh, ja. Auf deren Seite und hol mal eben den Turm. Ja, dann können wir die direkt auch mit dem TNT abschießen und deren Base kaputt machen. Genau. Ich keine Ahnung haben, dass ich hier bin. Also, ich bin direkt vor deren Nase <lacht> eigentlich. Okay, okay ist about. Eddie verließ den Planeten. Ja, hier. ich habe gerade ein Leck gehabt und dann bin ich runtergefallen. <lacht> auf okay, ey, die, die bewegen sich jetzt auch langsam. Okay, ja, die ich habe hier, hab hier gerade ein nettes Waffenschmiedchen Äh, gerufen. Jungs. Ich glaube, die werden. Ah, oh, nee, die töten mich doch nicht. Okay. Okay. Ey, wir haben überall Verbindungen fast. Das ist richtig gut. Ja, und wir, ich habe jetzt auch mal einen Turm hier vor unserer Base gebaut. Dann können okay. wir uns besser verteidigen. Unsere Händler-Mama. Ein bisschen. Höher. Ja, ich baue die Kaserne. Die Kaserne, stimmt, die sollten wir auch mal upgrade. Ja, ich habe ansonsten mal ein bisschen auch schon was, was, was. Äh, ich kann mal mein Gold in die in die Chest rein. <lacht> Ohne Witz, ich tu die ganze Zeit so, als wenn ich übel die Ahnung von dem Modus hätte, aber ich habe <lacht> absolut keinen Plan, was ich hier tue. Kommen nicht in unsere Base und wir die nicht können in die nicht diese... Base, außer, also die können die Türen einfach nicht öffnen, ne? Genau. Und wir sie nicht bei denen. Okay, gut, alles klar. Ich schieß mal ein bisschen auf deren Türme. Mach das. Oh Gott, <lacht> äh, ich wurde gerade runtergeschlagen. Bei uns ist Über einer drei. direkt vor der Base. <lacht> mhm. Ja, ja, die können ja nichts. Die können ja, nicht ja, so viel machen. trotzdem trotzdem. Es ist halt einfach eklig, weil ich gerade mein ganzes Equip verloren habe. Das ist halt richtig kacke. Ja, Julian bekommt hier gerade ein ziemlich krasser auf die auf die Amme. ich kann in deren Base rein. Als auch. Äh, brauchst du Ey, ein bisschen was an, ähm, an, an ja Gold, S. Gut, S. wenn du was hättest. Danke dir. Oh äh, Gott, ich habe einfach okay. schön. Ich bin oben bei deren Dings, ja, bei der Flagge. Schön, schön. probier einfach eben da ein bisschen zu rasieren. Oh Gott! Ich bin tot. Aber ich bin richtig okay. dumm gestorben, ich bin am Fallschaden gestorben. ey. Äh, der versucht die Base abzubauen. Ehrlich? Oh mein Gott. Der kann die Base abbauen! Man kann die Base abbauen. Was? Ja, also hallo. Abbauen. Schon seit immer. Okay. Man kann sich auch Spitzhacken und sowas kaufen. Ich bin übrigens hinter dir, Philip. Jo, perfekt. Hab ihn. Oh, hatte der richtig viel Loot das gehabt. Ja, ich versuche jetzt auch mal die zu rushen. Ja, wir müssen halt echt alle zusammen drauf, sonst bringt das halt Ich kann es, glaube ich, einmal versuchen. Ich habe jetzt gutes Equipment und ich habe mir jetzt ja. richtig viele Zombies und Skelette geholt, die ich einfach dann in deren Base plante, wenn ich reingehe. Okay, das ist gut. Ah. Oh, ich habe deren Brücke. Oh mein Gott, ich habe deren Brücke weggefickt. Ja, damage die sonst alle mal an und auch die Eingänge schießt da mal ein bisschen drauf? Deren den Eingang. Oh, ich habe den Eingang gefickt. Ist da? Ich setz gerade Zombies also. bei denen. Ich greife jetzt okay, mit den Zombies das ist an. echt krass. Okay, das ist heftig. Die werden gerade ja. komplett belagert von unseren Mobs. Ich komme auch sofort, Jungs. Wartet. Oh, da bist du, äh, ja. was bist du? Wir Hi, kommen je. das zusammen auf den Turm, den Turm da einnehmen ja. von denen. Okay, warte, ich kann, ich oh gehen. ja, ich kann der im Base, äh, ja, so... Ja, schieß dann, rein, ne? schieß rein! Ja, ja, und jetzt drauf, und jetzt, ja, ist es ist offen, komm! Rein, rein, ich kann nicht sprinten, <lacht> egal. Einfach rein. Dude, wir töten alle. Emgar ist tot. Nice. nice. Oh Gott. Kriegt oh das Gott, wir haben ich eine Armada an ich. Zombies hier, oh Gottes Willen. Okay, Dings ist auch tot, ich versuche hoch. Ich hoch zu gehen, ich ja. geh hoch, ich geh hoch. Ey, ich bin auf eineinhalb Herzen, ne? Ich, Oh Gott, ich hab deren. Okay. Ey, der Zombie bringt mich jetzt nicht um. So. Ich renne. Oh Gott, ja, renn, renn, renn. Einfach irgendwie weg. Ich bleib hier. Oh in Gott. Base. Äh, äh, oh, die geben mir hart. Er hat Schwert. Emgar hat ein Schwert. Scheiße. Äh, bringen die die gerade wieder zurück, ja? Ja, ja, die bringen sie zurück. Nee. Ich oh, äh, die, ja. äh, Schießstände oben im Ufer funktionieren wieder. Okay, das ist gut. Baller einfach mal ein bisschen auf deren Türme. Ich baller ja, ich baller auf deren Turm. Ja, ich sehe Emgar hier gerade. Freaky ist in der Mitte. Äh, Freaky, ja, Freaky ist in der Mitte. Es ist halt so krass, ne? Wir haben halt ein... Oh, Alter, das Skelett. Ja, da kommt, glaube ich, jemand, oder? Oder sieht das nur so aus? Ne, es sieht nur so aus, glaube ich. Okay, äh, ich brauche 10 Gold, dann kann ich... Ja, oh, ja, okay. Warte, ich hast du nicht, ein Loch. ich kann das, ich kann das hier, ich, ich hab's, ich hab's. Okay, nice. Besten Rush Song in Warten, 3, 2, Komm. 1, rauf. FBI, open up! Okay, ist offen. FBI, open up. Oh Gott, ja okay. Ren ich, hab durch. Durch. Ja, ich hab die Mobs platziert. Ja, ich habe die Mobs platziert. Freaky ist tot. Viecher ohne Ende. Ich habe deren Flagge. Nice, schön. Ai, ai, ai. Okay, ich werde gerade ordentlich. Ja, lauf, protect hinter dir. mir. Ja, ja. Du solltest es schaffen. Ich kann dir den Rücken ziemlich frei halten. Oh, ey, Philipp, das war eine starke Aktion. Ja, ich glaube auch, dass wir es holen jetzt. Ach, hier, oh, oh Gott, Gott, haben wir eine Bohr. <lacht> ich habe uns jetzt auch den Magier geholt. Nice. Uh, nice. Oh Boy, Tränke und sowas. Und wir haben es. Ja, nice. Nice. Entweder warten wir jetzt fünf noch. Minuten ab, aber das nee, wäre nee, lame. Nee, nein, das wäre lame. Wir töten die jetzt so schnell wie es geht. Ich gehe jetzt direkt wieder rüber. Ja, ich auch. Vor allem alle so richtig hart equipped, ja Emgar ist eingekesselt, der kommt nicht mehr aus der Mitte weg Außer halt Insel? zu seiner Base, ja ja der rennt da gerade ein bisschen verwirrt durch die Gegend ja, der, der hat nur ist, ein Goldschwert, ja, die, die halt haben ihre... ...viecher hier, um in die Base zurückzukommen Oh Gott, Emgar haut! Okay, warte, ich Hab ihn, könnte, hab ihn, hab ihn, ja, hab ihn ja, ich könnte jetzt Freaky holen, wartet eben Ich hab ja. oh mein cool. Gott Freaky, Jungs, das war's jetzt mit Freaky, <lacht> tschüssi So Wo denn? Ich ich merk's halt echt nicht, ne? Fox ist runtergefallen. Okay, ja gut. GG. GG. <lacht> Digga, was ein geiles Team, jetzt wird rasiert, ja, ja, ja. AMK. Äh, Jungs, ich bugge im Weg zu äh, Tod. Äh, ist das interessant auf jeden Fall? Äh, Ich würde raten, äh, kümmert euch erstmal um... Äh, Dings, sag schon. Um, um Waffenschmied und so. Ich habe Erfolgspunkte und Pixel bekommen dafür, dass ich gestorben bin in der Wand. Ey, geiler Erfolg, Alter, lieb ich ja, richtig. Danke, dass Timo ja so sarkastisch ist, ey, richtig asozial. Oh, hier ist äh, Schlenner. Schlenner. Schlenner? Schlenner? Oh Gott, haut er oh mir raus. Gott, okay, ich bin tot. Heilige Scheiße. Wir müssen unbedingt äh, darauf achten, dass Schlende wir den direkt es, ja. holen, ja. Okay, wir Schlendner. haben einen Waffenschmied. Ja, ja, hier direkt, hier vorne bei mir. Ich könnte sogar versuchen, den zu geiern, aber. Nee, kann ich nicht, ich hab keine Waffe ich brauche eins, warte mal, kannst du mal eins drin oh lassen? Gott. Äh, die haben direkt sich einen Turm geholt. Oh, oh, mein Gott. Okay, der ist fast frei, aber auch nur fast. Wir er war doch auch bei, hören wir erst ja, bei der ersten halt Runde dabei Tag Stimmt, gegen, also. stimmt, stimmt, ja, ja, stimmt. <lacht> da wo Yomaro gegangen ist. <lacht> jo Leute, ich geh, Leute, mal, ich geh mal aufnehmen. Jo, ja, hab, dauert ja, ja nur fünf Minuten. Fünf Minuten. Nee, er hat ja nicht mal gesagt, dass er aufnehmen geht. Einfach. Ja, das dauert ja nur fünf Minuten, oder? Ja, komm, dann bin ich, dann bin ich mal eben schnell weg, ja, Ich dachte, der geht halt ja. irgendwie kurz scheißen oder geht's was <lacht> trinken holen? Nein. Ist ja, du das Zwei Stunden aufnehmen, Ehre. So, das bringt glaube ich auch was. Verpiss dich, Julian. Ich versuche mal Emgar zu holen, der... Der... <lacht> Julian ist runtergesprungen. Warte, auf was soll ich schießen? Direkt aufs Tor? Ja, komm, ja aufs Tor, Tor in der zu. Mitte. Ah fuck, ich hab's nicht geschafft. Aber der Weg wird... Oh, ich hab einfach Emgar <lacht> Ich dachte, ich hätte so ultra verkackt mit dem Schuss und ich nimm sogar noch einen Kill dadurch mit. Da sage ich ja? doch glatt Küsschen aufs... Äh... Na? Fuck, nee. ich bin runtergefahren. Oh, wir haben vier Schießeinheiten. Ich fick jetzt, ich penetriere jetzt deren Base. So, okay. So, ich schieße auch mal in der, in der Richtung so. Jo, ich komm mal zu euch, ich helf euch. Kann man auch reinschießen? Macht das Sinn? Ähm, ja klar. Also, ja, du kannst ihre Base damit damage. richtig damagen. Oh. Und du kannst auch die, äh, Tore aufschießen. <lacht> Alter, guckt euch mal <lacht> deren Base an, halt auch, <lacht> Julian. Warte, Emgar, komm. Warte? Ja, komm rüber, Schätzelein. In ihn rein. Oh, oh, ja. Okay, rauf, rauf, rauf. Ja, warte, warte, warte, warte, warte, warte. Oh, ich bin tot. Nein, als ob. Äh, warte mal, kann ich den noch. Äh, wir sind wir blau, wir sind nicht blau. Nee, nee, nee. Aber dann warte, ich, ich, ich mal mehr... den Turm hier. Oh, ich brauche schon wieder Der viel oberen. mehr Gold. Das ist doch kacke. Ich brauche so viel. Was? Hier baut sich gerade jemand bei uns durch. Jungs, ich habe keine Waffe, ne? Ich muss mir irgendwas warte, ich kaufe irgendeine Gammelwaffe, irgendwas. Oder? Er versucht hier aufzubauen, ist es Schlenni, cool, oder? Oh Gott, Schlenny ist fully Alter. Ich habe Emgar gerade runtergeballert Nice. habe gerade versucht, hier, guck mal, hier, Kevin. <lacht> Habt er hier durch. Aber wie baut der denn auf? Ja, wie ist mit Äxten und so weiter, die, die Nee, du nee, nee, du kannst dir eine Spitzhacke kaufen. Achso, da, nee, dann hat er per Hand aufgebaut wahrscheinlich. Moin. Ich brauche aber essen. Ich brauche unbedingt das beste Schwert, ey, sonst bin ich richtig am Arsch. Ja, dann, ich besetze hier nochmal was rein. Ja, ja. Das kostet, ich, äh, oh, kostet 500, Alter. Nee, M ist das. Emgar, du kleine Sau, ja, ist Alter. Tot, okay. Ich hab ihn aber, ja. Ich hab unseren Turm in der Mitte zu geiern. Ich, äh, ja, ich lauf auch, gerade ah, mal nee, ihn... ja, lass uns da zusammen drauf. Ja, zusammen, wenn wir zusammen uns Schlenny holen, ist alles ja, gut. Ja, komm. Mach dich weg, Alter. Okay, erst ist tot. Halbes Herz, halbes Herz, ich muss laufen. Wir nicht ja, ja. Gart, du mich du mal, ich hab nichts, ja, ich kann nicht ja, sprinten. Ja. Okay, die Burg nimmt auf jeden Fall auch Gestalt an, wird deutlich größer und bigger. Ja. Oh, Schlenny ist wieder in der Mitte. Ich hab jo. direkt ein TNT hinter ihm geknallt. Ja, ich hab ihn einfach geknallt. <lacht> das war's komplett. Okay, Ihre Schlendys, geht raus. Schlenny hasst mich jetzt absolut. Ja, die haben schon deren einen wieder. Ja, ja. In Den vor deren in der ganze ja, vier, also vier genau. brauchen wir noch. Jo, warte, ja, ich auch sechs weniger. Ja, hier, da. Acht Stück. So ja, jetzt kann man da runter zum Magier. Okay, ich hab ihre Base richtig gut gefiggelt. Ja, unsere Base wächst und wächst. Lass uns mal drauf gehen, oder? So langsam. Weil wir Lass haben echt besseren Sand. Oh! Nutzen. Ja, die, die tun gerade alles, um unsere ba unseren Turm zu suchen. Ja, ja ich, ich geh wieder in die Mitte. Ich, ich pay dem wieder hoch, ist mir egal. Soll ich Lass mal drauf gehen, Jungs. Oder? Die Bau die ja, ich bräuchte Hilfe bei Julian hier. Ja, warte. Vorne. Ich würde oh Gott, hin hinten schlendert bin tot! Ja, ich bin nein, tot. Nein, nein, nein. So, let's go. Okay, komm drauf. Let's go. 3, 2, 1, ja, rauf. Ich komm doch jetzt erst. Ja, die Pain wieder hoch, aber ich komm durch. Bin drin. Nice, ich bin Fox oben. Hat Hart Was hat Emgar für ein Schwert? WTF, ich bringe. Den Fire Aspect. Ja, ja, ich bin tot, aber ich hab. Fox ist fast tot und Emgar ist auch richtig lit as Fox. Oh Gott, hä? Wieso, wieso ist der schneller als ich, die Leit wenn er die Leitern hochgeht? Das verstehe ich nicht. Ja, ja, ich hab ein Schwert. Ja, ja, ich muss doch halt irgendwie probieren, Rüstung die sind, die, die sind durch, die sind durch, Nein, nein, nein. Wo, wo, wo? Ja, die sind drin. Ja, die sind drin. Ja, ja. Nee, aber die rennen nicht durch. Die gehen nicht durch. Ja, jetzt. Ich baue aus, ich baue wieder aus. Ja. Die bombardieren uns. Ich bin aber, aber an allen sie. drei vorbei, ne? Ja. Oh. Theoretisch, oder, die, oder ich kann vorne Du auf könntest versuchen, bei denen reinzugehen, ja. während die gerade vorne auf uns ist offen, getriggert vorne ist offen. sind. Ja, ja. Vorne ist offen. Ich lauf. Ja, ich, halt geh ich, ich geh auch gerade. Ich geh auch von der Seite. Philipp, kannst du vor, äh, zu Hause alleine protecten? Ich, ich, ich bin ja, bei drin. wird ich schwierig, bin aber drin. probiert einfach bei denen ich zu holen. Ich bin bei denen drin. Bei uns in die Base. Ich hab dein Dingens. Ey Jungs, das sollte klappen. Komm, nice, ich nice, die nice. Zeit jetzt Nuggets reinpacken hey, wir respawnen in der Base, sollte das glaube ich sogar reichen, wenn die nicht zu so viel Damage machen. Okay, ja, Schlenny hat mich. Schle nee, die sind, oh, die sind beide hier. Schwiss. Leute, viel. ich komm rechts gleich Bums. rein. Ja, ich seh Mit, dich, ich seh dich. Ich Lauf einfach, lauf einfach. Lauf. Wenn wir das schaffen, haben wir einen richtig krassen Vorteil. Ja, ja, ja, gut, wir schaffen <lacht> es sogar. Geh hoch, neu. du musst hochgehen und ich auf den auf biegen, ja, ja, wo keine Flagge drauf ist. Ich weiß, ich weiß. Warte, ich pay direkt Nice. Wieder. Ja, ich pay direkt. Alles in die Base bei uns wieder. Ja, ja, ich baue wieder zu. Aber es wird wahrscheinlich nicht ganz Nice. Wieder. Ich versuche einfach, irgendwie zu rushen. Äh, das wird ja, schon klappen. Philipp, Philipp ja. hier, hier, Oh, danke. Ich bin immer Dauerpleite, Jungs. Wie ist oh, äh, die haben Bögen. Die haben Bögen. Die haben Ich habe mir auch gerade einen Bogen gekauft. Mann, ich will Gold haben, ich verkehr jetzt hier außer Base, ey. Ja, die, keine Chance. Der Wochenbogen, mhm. aber nur normal. normalen Warte, warte, Wogen. ich hab doch, ja. Die äh, haben hab, Base hab, hab, hab kaputt geschossen, so kommt. Ich mittleren Dings, ich, ich, ich äh, zerschieße jetzt einfach unseren Tower, aber töte hoffentlich einen von denen. Oh, als ob er mich getötet hat? Wie? Emga ist da, Emga ist da. ist hier durch. vorne. Fox ist hier, Fox hat Damage. Er, er kriegt Hits, er kriegt Hit, er kriegt Hit. Er kriegt hit. Hab hab. Ja, let's go, Alter, let's go. Nice, Jungs. Ja, nice Jungs. So muss das. So und nicht anders. EG Jungs. Ge Ge ja, Leute, das war's dann auch mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, kommentieren, abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Seid auch gerne meinen Kanal und joint dem Community Discord. Und schaut euch gerne die fünf anderen Teilnehmer vorbei, die sind unten in der Videobeschreibung. Das war's von mir und ich sage ciao.